Guten Morgen ihr Morgen. Lieben, Kate hat uns gestern ganz schön nach äh, kurz unterhalb La Havre gebracht und wir sind gerade aufgewacht auf dem schönen Strand. Ja, in der Normandie, herrlich, endlich richtig schön Sommerstrand und es riecht hier ja so richtig südlich haben wir schon gesagt, es riecht, wir sind ja jetzt nicht super weit weg eigentlich nee. von Holland, aber es riecht ganz anders, ja. so südlich. Genau, und hier machen wir uns jetzt gemütlicher Tag, frühstücken gleich, gemütlich hüpfen ins Wasser. Und dann schauen wir, wo es hingeht, wo es weitergeht. Kate, wo sind wir? Wir sind beim, wie heißt Le Mans de Saint-Michel? Aha. schauen wir uns jetzt mal an. Ein bisschen Kulturmodus, muss auch sein. Das sieht richtig schön aus von hier. Ja. Ich stehe jetzt ein bisschen unerlaubt geparkt, glaube ich. Naja. Oder meinst du, das geht? Das geht schon. Okay, mal kurz die Infotabelle anschauen. Kate, wo sind wir? Hier. Ah ja, da. Und dann laufen wir jetzt hier vor. Da geht es irgendwie zum, zum Vor, aber Burg. ich denke. Oder ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass wir bis das Ganze hinkommen, wenn es gut das ist. Wir schauen mal. Hier oben geht eine Straße lang, läuft komplett durch bis an der Burg. Ich glaube das ist alles sonst auch Naturschutz. Das heißt da darf man gar nicht aus und man kommt dann auch beim Hochwasser einfach bei den Burg. Oder Kate, was meinst du? Auch gesagt, ja. Und der fährt ständig in ist schon einiges was los hier. So, und jetzt gibt es noch, was gibt's? Ein <lacht> Camping Essen, also alles kalt. Reispapier, oder wie heißt denn die Dinge nochmal? Reispapier, genau. Und da drin einfach äh, kaltes Gemüse. Genau, wir haben hier Paprika, Karotte, Gurke, hier Mais, Bohnen, Feta, Wasabi. Und das Beste hier? Schaut mal unsere Aussicht, wir haben noch Blick auf den Le Mans de Saint-Michel. Dann, einen guten. Hey, was geht? Hey! Es windet! Es windet ganz schön stark! <lacht> das Segel wird aufgebaut! Bist du schon gespannt auf Segel? Sehr gespannt! Ja, wir sind ziemlich erledigt, sage ich mal. Waren, vorgestern waren wir äh, den ganzen Tag auf dem Wasser. Es hatte ordentlich viel Wind, fast schon, ja, eigentlich schon zu viel in den Böden. Genau, ich bin mit der kleinen Windsurf, also ein 4-0, das ist für ja. der, der es nicht kennt, das ist echt ein kleines Segel. Wir mhm. haben auch ein relativ kleines Brett, allgemein kleines ja. Windsurfmaterial dabei für viel Wind. Und okay. das war es dann auch richtig. Also, ich hatte echt meine Hände voll an dem Segel schon. Ja, und ich hatte den kleinsten Kite auch 4 Meter und das ist ein Mini-Ding, wenn man da falsch zieht, dann ist er direkt, ähm, ja. Ja, und, und nicht nur das, sondern es war aber auch ein Hack, also oder <lacht> ganz Hack. viel Wind oder nichts, nichts. Und das ist halt sehr eben böse. sehr, sehr anstrengend, weil man dann konstant äh, beschäftigt ist, irgendwie sich anzupassen und, und dann ja. zieht es einem einfach direkt. Das heißt, wir spüren alles, Ort. vor allem so Rücken, Bauch und zwischen den Rippen voll. Ja. Beine eigentlich auch. Beine auch. So, ready? Ready. Wir sind hier. Die Mandarinen sind auch da, seit gestern zusammen unterwegs. Und yes. Was machen wir? Wandern. Wir gehen jetzt da an der Küste entlang, es gibt es schöne kleine Trails, zu dem nächsten Ortchen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie es heißt. Gut vorbereitet, Gut vorbereitet sind wir. stehen <lacht> da unten am Strand, Plage de la Berge, parkt und wir laufen so einen Küstetrail entlang zu dem Örtchen Morgat. Okay, zeig mal, was du dabei hast. Im Rucksack, Wanderrücksack. Aha. Unser ah. <lacht> Ja, so läuft es. Die Schwester musste den Müll vom Bruder tragen. Wir sind schon weichen da, waren schon. Ein paar Essen. Genau, oder Sandwich haben wir uns gegönnt. Sandwich, Cola und dann noch eine Waffe mit übertrieben viel Nutella drauf. Und einen Kaffee. Und jetzt geht's mit vollem Bauch wieder zurück. Guten Morgen von uns aus Cursignor. Wir trinken unser erste Kaffee. Vor heute haben wir eine ruhige Nacht hier verbracht. Hinter uns, hinter der Busch steht Lowi und, und Alma Anna ist auch Anna, noch da. Genau. Die liegen noch genau. im Bett. <lacht> und wir schauen hier jetzt erstmal gemütlich den Surfer zu. Sind schon einige im Wasser? Guck mal was wir heute machen, ja. was wir aufs Wasser gehen. Schauen, was der Tag bringt. Wir hoffen, es kommt Wind. Da geht auch schon die erste Kite da los. Das ist für uns mal spannend, ob der dann ins Fliege kommt. Der Kite startet zumindest. Wenn er fliegt, dann haben wir gute Hoffnung, dass wir auch wingen, wingen können. Schnibbelt die Tomaten für den Bruschetta. Ja, wir haben alle einen riesen Hunger. Wir waren nämlich den ganzen Tag auf dem Wasser. War Hammer. Kai war Wingen und Alex auch. Und du warst, Kate? Kiten. Kiten. Zuerst dachte ich, wir wechseln uns ab mit dem Wing. Und dann war aber doch so gut Wing. Dann kam Wing. <lacht> dann kam doch so guter Wind. Dann kamen schon andere Keiter. Und dann habe ich mir mein Kite geholt, damit ich nicht immer warten muss. Mhm. sah richtig gut aus auch. Hammer, hat Spaß gemacht. Ja, so sah es aus, genau. Da ist ein großes Lächeln im, im Gesicht, ganze <lacht> <Immer>. Zeit. <lacht> <Ich lacht> Alex, Wing liegt noch hier. Genau. Die Mandarinen, die sind äh, gerade Wasser auftanken und äh, holen schon mal ein Brot für morgen. Und ich dachte, ich fange schon mal an, <lacht> der Hunger ist schon so groß. Toppie. Dann können wir gleich direkt loslegen. Genau. Auch wenn das Wetter nicht ganz so sonnig ist, letzter Abend mit Alex und Marie wird... Hammer. Gegrillt. Immer schön. Ach so. Gegrillt ja. wird. Gegrillt. <lacht> so, wir haben die Bucht von Gullior verlassen und sind jetzt wieder on the road. Wo geht's hin? Was äh, hast du ausgesucht? Ja, ein äh, einen Strandparkplatz. Also. Okay. Er weiß den Namen nicht. Naja, wir werden sehen. Wir haben jetzt noch auf dem Weg ein bisschen was eingekauft. Toilette ist gelernt Da muss man natürlich auch immer schauen, dass da nicht überläuft. Das ist sehr wichtig. Ja. Jetzt schauen wir mal nach dem neuen Strand. Alex und Marie sind gestern jetzt dann wieder gefahren, sie haben uns alleine gelassen. Ja, war erstmal komisch, fand ich. Wir waren ja am Anfang erstmal in Holland mit Familie und dann haben wir ja noch Alex und Marie aufgesucht. Mit denen hatten wir jetzt noch schöne dreieinhalb Tage und dann steht man plötzlich das erste Mal eigentlich auf der Reise alleine da. War irgendwie komisch, wir müssen uns erstmal dran gewöhnen. Für diese Woche war es dann auch schon wieder von uns, erste ja. Woche Frankreich. Falls ihr unser letztes Video von Holland noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das hier anschauen und wenn ihr noch fragen an uns habt dann hinterlässt einfach einen schönen kommentar für uns ja oder auch wir freuen uns natürlich immer allgemein über rückmeldungen wie es euch gefällt wir hören gerne von euch genau dann bis zum nächsten mal macht's gut